Hallo! Für Screencards, Lernvideos ist es oft ganz nützlich, wenn die Möglichkeit besteht, dass Tastenanschläge und Mausklicks auf dem Video zu sehen sind. Das möchte ich heute mit den beiden Tools Kimon, basierend auf dem Quellcode vom Key Status Monitor, und dem Tool ScreenKey demonstrieren. Als erstes lade ich das Tool Kimon herunter. Entpacke das Paket auf dem Desktop, gehe ins richtige Verzeichnis und installiere das Programm mit dem Befehl SUDO Leerzeichen. Python, Leerzeichen, Setup.py, Leerzeichen, Install, Enter. Der Start erfolgt mit dem Befehl, Key, Minus, Mon, Enter. Was hier noch fehlt, ist das Modul Python-XLib, das mit dem Kommando SUDO, Leerzeichen, apt-get, Leerzeichen, install leerzeichen python minus xlib enter nachinstalliert wird der zweite versuch und es funktioniert Position und Größe sind verstellbar. Die Optionen werden durch key minus mon Leerzeichen minus minus help ersichtlich. Als zweites lade ich das Tool Screenkey herunter und installiere es. Ich klicke direkt das Paket für Ubuntu an und folge den Anweisungen. Paket installieren. Passwort eingeben ok. der Befehl Screen Key Enter aktiviert das Programm oder man klickt auf Anwendung, Zubehör, Screen Key und jetzt kann man ein bisschen Tasten rumspielen und man sieht, die Tastenanschläge werden angezeigt. Die Position und die Größe sind einstellbar. Dazu klickt man auf das Symbol von dem Programm Screen Key und klickt auf Einstellungen. Oder man kann das Programm auch so beenden, auf das Symbol klicken und beenden. Ciao und viel Glück!